Hallo, in diesem Video geht es um die Umkodierung von Variablen. Meist verwendet man solch eine Umkodierung, um die Kategorien einer Variable zusammenzufassen. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel dafür. Wir öffnen dafür einen Datensatz, den Starter zur Verfügung stellt, über File und dann Beispieldatensätze und dann hier Example Datasets, die in Starter installiert sind. Hier haben wir jetzt eine ganze Reihe an Datensätzen, die wir auswählen können. Wir nehmen wieder diesen Datensatz nlsw88.dta, indem ich hier auf Use klicke. Hier sehen wir jetzt die Variablen des Datensatzes und wir verwenden für das Beispiel jetzt die Variable industry. In dieser Variable steht drin, in welchem Bereich die Befragten arbeiten. Um uns jetzt die Variable an, anzugucken, fordern wir erstmal eine Häufigkeitstabelle für die Variable industry an. Dafür öffne ich einen do-file, indem ich hier du edit eintippe und schreibe jetzt erstmal kurz in den do-file rein, was wir hier heute machen wollen. Umkodieren der Variable Industry. Gut, wir schauen uns die Variable an, indem wir einmal schreiben Tabulate, dann den Variablennamen Industry und dann machen wir noch Komma Missing, um auch die fehlenden Werte mit angezeigt zu bekommen. Ich markiere den Befehl und führe ihn aus. Wechsle wieder rüber mit Alt und Tab in meine Benutzeroberfläche. So, hier sehen wir jetzt folgendes. Wir haben also insgesamt in unserem Datensatz 2246 Fälle. 14 davon sind fehlende Werte. Das sehen wir an diesem Punkt hier. Das ist ein systemdefiniert fehlender Wert, den also in 14 Fällen, der also in 14 Fällen vorliegt. Und dann haben wir hier jetzt eine ganze Reihe an verschiedenen äh, Bereichen, in denen diese Befragten hier arbeiten. Wir wollen jetzt gerne mal folgendermaßen diese Kategorien zusammenfassen. Wir wollen eine neue Variable erstellen, die nur noch zwei Ausprägungen enthält. Entweder die Befragten arbeiten in diesen ganzen Bereichen, die hier aufgelistet werden, oder im Bereich, der hier als letztes aufgelistet ist, nämlich Public Administration. Das heißt, wir wollen am Ende eine Variable haben, die zwei Ausprägungen hat. Public Administration mit 176 Fällen und die ganzen anderen Fälle sollen alle in die andere Ausprägung gesetzt werden. Und die 14 fehlenden Werte sollen natürlich auch wieder, die 14 Fälle mit fehlenden Werten sollen natürlich auch wieder fehlende Werte sein. Gut, ähm, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, hätte ich jetzt gerne hier neben diesem Wertelabel also die inhaltliche Beschreibung steht, noch gerne den numerischen Code dazu gehört in dieser Tabelle. Dafür gibt es einen Befehl in Starter, den gebe ich in mein Do-File ein und schreibe ihn hier mal oberhalb des Tabulate-Befehls hin, numLabel, add. Wenn ich diesen Befehl eingebe, dann bekomme ich gleich in der Häufigkeitstabelle beides angezeigt, sowohl den numerischen Code als auch das Wertelabel für die Ausprägung der Variable. Gut, schauen wir uns das mal an, ich führe das mal zusammen aus. Wechsel wieder rüber in meinen Ausgabebereich. Und dann sehen wir, die Tabelle sieht jetzt so hier aus. Wir haben zu jedem Bereich hier das Wertelabel stehen und auch den numerischen Code. Und dadurch kann ich jetzt gleich meinen Recode-Befehl viel leichter umsetzen, weil ich immer gleich sehe, welche numerischen Werte wie umgewandelt werden sollen. In diesem Fall hier wollen wir jetzt ja die ganzen... Bereiche hier, 1 bis 11, wollen wir zusammenfassen und ähm, in eine Kategorie setzen und die Leute, die hier im Bereich Public Administration arbeiten, die sollen in die zweite Kategorie. Gut, wir wechseln wieder in den do-File und schauen uns mal an, wie der Recode-Befehl dafür lautet. Ich schreibe nochmal hin, was wir genau machen wollen. Umcodieren. Public Administration. Administration. Administration. Ja, Administration. Administration. also, da schreiben wir jetzt hin, Recode, so ist der Befehlsname. Und dann kommt jetzt erstmal der Variable-Name von der Variable, die wir jetzt da umkodieren wollen. Und die heißt ja in dem Fall Industry in dem Datensatz. Dann kommen jetzt in Klammern die ganzen Regeln, die wir, die, die starter befolgen soll bei der Umkodierung von der Variable Industry in die neue Variable. So, und da möchten wir jetzt zunächst mal den systemdefiniert fehlenden Wert ansprechen, der in der Variable Industry vorkommt. Und den sprechen wir an, indem wir einfach den Punkt dahin schreiben. Und sagen, dieser systemdefiniert fehlende Wert soll gleich auf den Wertpunkt A gesetzt werden. Auf den fehlenden Wertpunkt A. Ich möchte also gerne, dass in meiner neuen Variable diese 14 Fälle mit, mit einem systemdefiniert fehlenden Wert auf den benutzerdefiniert fehlenden Wertpunkt A gesetzt werden. Dann mache ich jetzt die eigentliche inhaltliche Umkodierung. Jetzt sollen ja die Werte 1 bis 11 sollen umkodiert werden und zusammengefügt werden zu einer Kategorie. Dafür könnte ich jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich könnte sagen, 1, Leerzeichen 2, 3 und so weiter bis 11 ist gleich 1. Das wäre eine Möglichkeit, das zu lösen, dass man also eine Werteliste macht und sagt, alle Werte, die in der Liste sind, sollen in der neuen Variable auf den Wert 1 gesetzt werden. Alternativ kann man auch mit Wertebereichen arbeiten, kann ich also sagen 1 bis 11 und das bis ist in Starter einfach dieser Slash hier. So, jetzt wollen wir noch die Leute, die in der Public Administration arbeiten. Wenn wir nochmal zurückwechseln, sehen wir hier, das sind eben die Leute mit der Ausprägung 12, äh, mit dem numerischen Code 12. Dann sage ich also 12 ist gleich und die setze ich dann auf den Wert 2. Die sollen also in die zweite Kategorie der Variable gesetzt werden. Und dann, ganz wichtiger Punkt, muss ich jetzt sagen, wie die neue Variable heißen soll, in die diese Änderung hineingeschrieben werden soll. Ich mache das Fenster mal ein kleines bisschen größer. Und dazu kann ich hier die Generate-Option verwenden. Komma Generate. Und in Klammern sage ich dann, wie die neue Variable heißen soll, in die jetzt diese umkodierte Variable reingeschrieben wird. Und die nenne ich jetzt mal public. Admin. Gut, das war es im Prinzip zu dem wie der Recode-Befehl aufgebaut ist. Wenn Sie das nachgucken wollen in der Hilfe, dann geben Sie einfach wie gewohnt Help ein und dann den Namen des Befehls hier, also Recode. Gucken wir uns das mal kurz gemeinsam an. Ich markiere also den Befehl und führe den aus. Und dann sehe ich jetzt hier in der Hilfe zunächst mal unter der Überschrift Syntax, wie der Befehl im Prinzip aufgebaut ist. Und da sehen Sie nochmal genau das, was wir gerade besprochen haben. Es kommt erst der Befehlsname, dann kommt der Variablenname oder auch eine Variablenliste. Man kann theoretisch also auch mehrere Variablen umkodieren. Dann kommen in Klammern die Regeln. Und Sie sehen hier, man braucht mindestens eine Regel, die in runde Klammern gesetzt wird. Und zusätzlich kann man optional mehrere weitere Regeln eingeben. Deswegen ist das hier in eckigen Klammern ähm, gesetzt. Eckige Klammern in der Hilfe bedeuten immer... Dass dieser Teil des Befehls optional ist. Genauso ist auch diese Generate-Option hier hinten optional. Sie ist deshalb optional, weil ich den Recode-Befehl auch ohne die Generate-Option ausführen kann. Dann werden allerdings die Änderungen, die ich vornehmen möchte, in die Originalvariable geschrieben. Das heißt, die Originalvariable wird überschrieben. Das wollen wir normalerweise nicht. Deswegen ganz wichtig, an die Generate-Option zu denken und hier dann hinzuschreiben, wie die neue Variable heißen. Weil hier steht in Klammern. New bar für neue Variablen. Gut, und dann haben wir hier unten noch einen Kasten, das ist ganz wichtig, da wird jetzt nochmal erklärt, welche Möglichkeiten ich innerhalb dieses, äh, diesen, diese, diesen runden Klammern, also diesen Regeln hier habe. Und äh, dafür haben wir hier fünf verschiedene Möglichkeiten. Und zwar die erste Möglichkeit ist einfach zu sagen, eine Zahl soll auf eine andere Zahl gesetzt werden. Die zweite Möglichkeit ist, mit einer Werteliste zu arbeiten. Da setzt man einfach mehrere Werte hintereinander und macht ein Leerzeichen dazwischen. Das dritte ist ein Bereich, das habe ich eben auch gezeigt, wenn ich also von bis Werte ansprechen möchte. Und dann gibt es noch die Möglichkeiten, die ich für Anfänger erstmal nicht empfehle, mit non-missing und missing zu arbeiten. Damit werden alle sonstigen Werte in der Variable angesprochen, entweder die nicht fehlenden oder die fehlenden, die ich noch nicht angesprochen habe. Gut. Wenn man sich die Hilfe genauer anguckt, gibt es unten auch noch Beispiele etc. Ich schließe die Hilfe wieder und gehe jetzt hier wieder in meinen do file Wir führen jetzt den Befehl, den ich gerade hier erstellt habe, führe ich jetzt aus, diesen Recode-Befehl, indem ich ihn markiere und hier oben ausführe. Dann wechsle ich in meine Benutzeroberfläche und schaue mal, was hier passiert. Man sieht jetzt hier folgendes, der Befehl wird nochmal angezeigt und er sagt mir dann, er hat so und so viele Unterschiede zwischen diesen beiden Variablen jetzt erzeugt. Das heißt, der Befehl wurde schon mal ausgeführt, ohne dass eine Fehlermeldung kam. Jetzt wäre es ja ganz interessant zu gucken, ob diese Umkodierung jetzt auch so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, mindestens in Starter. Die eine Möglichkeit ist, mit dem Listbefehl zu arbeiten. Das schauen wir uns mal an. Dafür kann ich jetzt folgendes machen. Ich schreibe mal hier hin. Kontrolle... Umkodierung, dann schreibe ich in List, dann äh, den Variablen-Name der Originalvariable, in diesem Fall hier Industry und dann noch den Variablen-Name der neu erstellten Variable, die habe ich ja Public Admin genannt. So, das markiere ich wieder und führe das aus und gucke mir mal an, wie das Ergebnis ausschaut. Hier bekomme ich jetzt die beiden Variablen nebeneinander angezeigt und zwar für alle Fälle, die im Datensatz vorhanden sind. Da es jetzt sehr viele Fälle sind, über 2000, ist das eine sehr lange Liste, von der mir Starter jetzt nur die ersten 14 Fälle anzeigt. Hier sehe ich jetzt lauter Beispiele für diese Bereiche und die landen hier in meiner Variable immer in, dem, ähm, in der Kategorie 1, was auch korrekt ist, weil das alles Leute sind, die nicht im Bereich Public Administration arbeiten. Wenn ich hier auf More klicke, dann bekomme ich immer weiter diese Tabelle angezeigt und im zweiten Bereich, im Fall Nummer 22, habe ich jetzt bei jemanden, der im Bereich Public Administration arbeitet und die Person ist auch auf den Wert 2 gesetzt worden. Das heißt, es ist im Prinzip äh, so von dieser stichprobenartigen Kontrolle hier, haben wir den Eindruck, dass das funktioniert hat. Hier kann ich jetzt immer wieder More klicken. Das würde natürlich ewig lang dauern. Man kann es auch abbrechen, indem man hier oben auf Break dann klickt. Kleiner Tipp dazu, wenn man gerne möchte, dass immer gleich die komplette Ergebnisliste angezeigt wird, dann Kann man in seinem Do-File folgendes eingeben? Ich mache das mal hier ganz nach oben. Set more off. Wenn ich das ausführe zu Beginn meines Do-Files, dann wird die Ergebnis, werden die Ergebnisse ja, im Ausgabebereich immer gleich komplett angezeigt. Gut, wir gehen wieder zurück hier zu meiner Kontrolle der Umkodierung. Eine alternative Kontrolle wäre eine Kreuztabelle anzufordern für die beiden Variablen. Dafür schreibe ich Tabulate, dann die beiden Variablen, also Industry und Public Admin. Admin. Gut, den Befehl führe ich zusammen wieder aus. Dann gucken wir mal das Ergebnis an. Hier sehe ich jetzt, dass die Umkodierung so funktioniert hat, wie ich das haben wollte. Ich habe hier in den, in den Spalten... In den Zeilen der Kreuztabelle habe ich äh, diese Originalvariable Industry und hier in den Spalten der Kreuztabelle habe ich diese neu erstellte, umkodierte Variable. Hier steht jetzt Recode of Industry, weil ich noch kein Variable-Label vergeben habe für die neue Variable. Gut, und da können wir jetzt sehen, dass hier alle Bereiche immer in der 1 gelandet sind in meiner neuen Variable. Hier von 1 bis 11 runter. Diese Bereiche hier. Nur die Leute, die 176 befragten, die ähm, im Bereich Public Administration arbeiten, sind in meiner neuen Variable in den Bereich 2 gefallen. Das ist also genau das, was ich haben wollte. Gut. Ich führe mal das Set More Off in meinem Do-File aus, damit ich auch tatsächlich diesen Vorteil habe, den ich gerade beschrieben habe, dass die kompletten Tabellen angezeigt werden. Und äh, um jetzt nochmal die fehlenden Werte auch mit dabei zu haben hänge ich mal an meine Häufigkeitstabelle hier noch die Missing-Option dran. Dann werden die fehlenden Werte auch mit angezeigt. Gut, schauen wir uns das Ergebnis einmal an. Und dann sehen wir jetzt hier, dass ähm, die, auch die fehlenden Werte korrekt zugeordnet wurden. Ich habe also hier, die System definiert fehlenden Werte in der alten Variable und diesen in der neuen Variable in dem Bereich Punkt A geändert. Gut, dann jetzt noch der letzte Schritt, nämlich diese neue Variable, wollen wir jetzt gerne noch mit Labels versehen. Dafür schreibe ich einmal Label Variable, die neue Variable habe ich ja genannt Public Admin. Und dann sage ich, wie die heißen soll, dann nenne ich die einfach mal Public Administration oder, um es, um es nochmal auf die Originalvariable zu beziehen, industry, Doppelpunkt, public administration. So, und dann noch die Werte-Labels. Da fangen wir an mit Label define Den Label-Container nenne ich einfach mal yn. Und dann sage ich 1 bedeutet no. Weil wir hatten ja hier die Leute, die nicht im Bereich Public Administration arbeiten hatten wir auf 1 gesetzt und den, äh, der Wert 2 bedeutet Yes. Gut, dann können wir noch unseren der Vollständigkeit halber unseren fehlenden Wert A noch labeln. Den Schritt nennen wir mal Missing. So, und dann hängen wir jetzt im nächsten Schritt diesen Label-Container an unsere Variable dran. Dafür heißt der Befehl Label-Values dann der Variablename publicAdmin und dann der Name des Label-Containers, hier also ym. So, wenn das alles jetzt funktioniert hat, dann kann ich mir jetzt eine Häufigkeitstabelle für die neue Variable anschauen. Und dafür gebe ich ein Tabulate und den Variablename publicAdmin, missing. Gut, ich führe das mal alles zusammen aus. Und dann schauen wir mal, ob es auch funktioniert hat. Genau, wunderbar. So wie wir das haben wollten. Wir haben also 2056 Befragte, die nicht im Bereich Public Administration arbeiten, 176 Fälle, die im Public Bereich Public Administration arbeiten und 14 fehlende Werte, die werden hier als Missing angezeigt. Soweit zum Record-Befehl. Viel Erfolg beim Umsetzen.